ich pass auf oh gott oh gott oh gott los es geht los ich kann abbauen wer nimmt dich mit auf seinem sack wer haut dich richtig ab was dich und mich verbindet wir, wir sind, sind idioten, idioten und damit hallo meine pokémon freunde Puken, willkommen zu warum mit dem leon ja, kannst gerne was sagen, Jan. Ja, Hey! Hier, wie ihr schon sehen, wir sind das Hashtag Aura. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann mal ein bisschen was erzählen. Das geht jetzt gleich los. Das ist richtig gehyped. Die Kuh ist auch gehyped. Die hat uns nämlich vorhin getötet. Du musst Auf jeden Fall! Äh, ALREADY! Ja, ja. Wir sind ungefähr, ich glaube, so fast 30 Teams. 29 Teams? Sommer. 29 Teams? Ungefähr, ja. Also fast 60 Leute, das ist sehr viel. Okay Mike, also, es geht gleich los. Ich Enderman, nein! Kommt nicht in die Richtung. Wo, wo ist der? Da hinten war gerade einer. Oh uh, nein, eine Minute, gehe ich. Das schreibt eine Minute, dann gehe ich, nice. So, ich hoffe, alles funktioniert, sonst bin ich gearscht, ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt und dass der Anfang cool war. Ich weiß, das Intro war sehr cringy, Leon. Die, die Ach, die ich geoffen, hab keinen Bock mehr mehr. Hallo, Bell, kannst du mich hören? Du darfst mich nicht verpasst. Die Enderman! <lacht> Diese um drei nachgehe ich. Okay. Ja. Oh Leute. Oh nein. Nice. Oh gleich ist Gut, Leute, seid ihr gehypt. Es ja. geht im Moment los. Ich bin so fly. Wir haben hier äh, ein paar Leute. Die Teams Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall sind wir okay, los. Team... Oh mein Gott, 15 Sekunden. Ähm, okay, jetzt bin ich doch auf... Ja. Ich war ganz halt so oh gechillt, oh aber God, God. Ey, jetzt was ja. Wir rennen in die Richtung, wir rennen in die Richtung. Du folgst mir. Ja, Leon ist hier unser, ähm, Abbauer und sowas, ich ich pass auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, los! ist geht los, ich kann abbauen! Jetzt ich kann ich abbauen! Lack! Komm, weg, weg, weg, weg, weg, weg, einfach weg! Wo bist du? Da bist einfach du, weg. du hast gerade gelackt! Hier! Ja. Mike, wo bist du denn? Wo bist du, wo bist du? Hier, hier, hier, hier, hier, hier. renn einfach weiter, komm, komm, hier hin komm, folg mir, folg mir! Folg du mir jetzt! Ja, renn, renn, renn, renn, renn! die Richtung, Le Leute! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, okay, ich weiß, es ist so mit W geschrieben, denn das ist extra so gemacht. Komm, komm, komm hier hoch, hier hoch. Ja, ich spring ja schon, aber das ist nicht einfach für so einem Berg. Okay, okay, okay, abbauen oder? Abbauen oder? Ja, abbauen, abbauen, abbauen. sicher. Ah, fuck, halt dein Maul, Handy. <lacht> Keine Wörter sowas. Ich, ich bau ab, ab, ich bau ab, also ich bau ab, das hier nicht gecuttet, denn es ist nicht, mir nicht erlaubt. Wir haben ganz viele Regeln, zum Beispiel keine äh, Angel benutzen und sowas. Wir Ja, unser Tetrabeck ein bisschen verbessert, zum Beispiel neue Waffen, also Waffen haben wir ein bisschen... Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich hab Holz. Ich sehe eins nicht gerade. Ach, da unten. Bist du oben? Oh, oh, bist du, was? Ach, da bist du. Ich hab Crafting Bench. Okay, hier, komm, komm, komm. Setz sie ja, okay. am besten, gehen wir ein bisschen weiter. Setz sie einfach hier hin, komm, komm, schnell. Ja, hier oben. Kann ich da nicht schlagen? Ja, da du du es so ich nee, ich kann nicht, nicht schlagen, Lade. okay, das ist gut. Oh mein Gott, wir kriegen so Hunger, wir müssen Essen finden. Ich hab full, ich hab full, warte, da ich, ich kill. Jetzt ich hab nur noch vier Leif. Das ist ein bisschen... Ähm, scharfe, da hinten sind Schafe, da hinten sind Schafe. Lass das hin, lass uns hin. Lass uns schaffen. Ja, ja, ja, stimmt. Aber pass auf, nicht vom Weg runterspringen, das tut echt weh. Ich hab ein Herz schon verloren. Zwei Herzen. Ich auch. Hast du gerade so viel Schaden bekommen? Ja, ja. Das war ich. Da ja. ist noch ein Schaf. Wo bist du, wo bist du, Leon? Ich bin Klar, runter, hier. Ach, oh Oh Gott, Gott. okay, ich muss ich essen, ich muss essen. Falls hm? man mir manchmal lag, dann tut's mir leid. Nicht essen ähm. lassen, ne? Nicht essen ist so. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach... Ja, genau. Mach du das Schwein. Komm, weiter, Fall. weiter, weiter, hier lang, hier lang, hier Nein, lang, hier sind lang. Tiere, sind richtig viele Tiere. Okay. Die brauchen wir. Da hinten waren auch noch Schafe, da hinten waren ich noch Ich würde sagen, Schafe. du baust ein paar äh, Holz ab, ein bisschen Holz ab. Von hier hin! Wir hin. brauchen noch Holz, ich hab nicht so viel. Ja, ich weiß, ist aber jetzt egal. Und danach ich mein, gehen, gehen wir irgendwo rein. rein. Wir müssen jetzt erstmal die Folge übernehmen. Ja. Sorry, dass ich nicht so wirklich äh, richtig was sagen kann. Ich hab das noch nie gemacht, so ein Varo. Also so ein richtiges zumindest. Wir hatten viele, ich kann mal ein bisschen was erzählen. <lacht> okay, wir bauen, ab, wir bauen ab, wir bauen ab. Ja, wir können noch ein bisschen was erzählen, Leon. Und zwar waren wir schon mal in einem Varo. Hast du vielleicht, vielleicht, vielleicht abgebaut? Ja, ja, ich bin hier gerade am Baum. Und ähm, zwar hatten wir schon mal ein Baro, nur das war so unorganisiert AF, da konnten wir einfach... Ja, die haben schon früher getötet. Die wir brauchen Leder, das ist ja schon klar. Ja, wozu? Ähm, wir brauchen äh, Zucker äh, Zuckerrohr. Zuckerrohr brauchen wir dringend. Ja, und Leder. Ich hab was! Für wenn man vom Teufel spricht. Zwei Zuckerrohr. Holst du es dir? Ich hab's, aber ich bin nicht mehr... Ja, wir brauchen drei. Halt ah, nein, Sand und Erde. Doch, Warte. Ja. Warte, ich nehme Sand mit. Ich nehme Sand mit. Ein Sand. Reicht. Gut. Wasser müssen wir dann irgendwo in der Höhle finden. Wie ja, so. das ist auch nicht so unwahrscheinlich. Ja. Wir sind schon mal gut durch. Ja, Komm wir mal, sind ich. schon mal gut durch. Ich hab nur noch oh, Leon, ich brauche richtig Essen, ich brauche ich Essen. Kann ich das essen? Ich hab fünf. Warte, nein. Ich mache das, wir machen das anders. Machen einen Ofen oder so. Und ich mache mir auch mal eine Werkbank. Das ist, äh, das, äh, Weltbank zum Mitnehmen. Oh, Gott ich bin so richtig gehyped, Leon wahrscheinlich auch. Du wartest da oben, ne? Leon hat übrigens keine Sicht, nur dass es wisst. Ich habe Leon getötet, ha was ist schon jemand gestorben? Oh! Skillerturm HD und Spike Leider wurde getötet. Von Dark Knight King und Ultrahocher Hits. Ja. Klar. Mike, ab jetzt sneaken, ne? Das haben wir vergessen. du ich runterspringen du, zu dir? Nein, sneaken. Einfach nur sneaken. Okay, ich sneake. Kann ich mir was abbauen oder hören die das? Ich weiß ja nicht, ob die in der Nähe sind. Du sollst einfach nur Ja, okay. Auf jeden Fall, ähm... War das Warro, äh, so richtig schlecht. Und wir sind da direkt am Anfang auch gestorben. In der ersten Minute muss man... Nee, du bist in der ersten Minute gestorben. Ich bin dann abgehauen mit dem ja. rot Und dann wurde ich irgendwann einfach so von hinten attackiert. Und dann bin ich gestorben. Und das, das Komische war, von, ich sag mal, von 100% ja. Leuten, ähm dann nur noch so 30%. Und dann... Wie viele Lungenarbeiten hast du? Äh, nur noch, vier. nur noch vier. Ich brauche Essen, trinken. Ja, warte, ich dann kriegst du jetzt. Ich habe eben mein Handy auf. Ich habe zwei gekauft. Wolle. Da können wir das Irgendwas verwenden mit der Wolle, oder? Oh, danke, danke. Ähm, tu dein Fleisch da unten rein. Tu dein Fleisch da unten rein. Wo unten rein? Da in den Ofen. Ich hab... Achso ja, das hab ich, das habe ich. Da hinten sind noch Schweine. Ich gehe die holen. Du bleib beim Ofen. Nein, ich will nicht mit dir getrennt sein. Ich höre Zombies, ich höre Zombies und oh, Kühe. Du oh hast noch zehn Minuten übrig, okay. Was? Was hast du gesagt, Leon? Ich habe Kühe. Was? Kühe. Und ist Kühe, immer Kühe, gestorben. Kühe. Nice Side TV wurde von Nock Profi getötet. Oh, Rip an euch alle. Die Temorality. Was zwei? Ich ein? Liga, wie wien die Kills, Alter, wir wollen überleben. Wir wollen zumindest die erste Folge, ich die ersten zwei richtig Folgen viel Fleisch. Äh, Und Leon, ich habe auch Leder. Ja? Bei mir waren gerade so Enderman-Partikel. Ist nicht schlimm. Nicht schlimm? Da bist du, Schein, oder? Scheiße, ich bin bist nicht du du. Hinter dir, hinter dir! Ach, da, hi. Ich wecke an dir. Ich mich einfach auf so eine kurze Distanz verlaufe. Ich lese übrigens nicht den Chat, weil ich dazu keinen Bock hab. Ich hab hier noch ein bisschen essen. Ich auch nicht. Nimm, nimm, nimm. Ich hab schon zwei. Ach so, dann gib. Ich hab nur eins. Dann haben wir jetzt beide okay, zwei. ganz ruhig, wir haben den Anfang geschafft. Im Judy das, das nächste. Ich gehe noch mal runter. Wir haben zumindest mach... den Anfang geschafft, Leon. Das ist doch gut. Okay, wir rennen 1. gleich weiter weg, ne? Ja, in eins auf jeden Fall. <lacht> Soll ich ein paar Bäume abbauen? Sorry. Ich habe jetzt aber die Axt unten. Bau sie da mit der Hand ab. Das ist Holzverschwendung. So. Obwohl ist keine Holzverschwendung. Auf jeden Fall geht jede Folge mindestens 15 Minuten und höchstens 20 Minuten. Nur dass du beschert bist. Ja. Ich habe ja nur 15 Minuten Aufnahmezeit hier auf dem Server nach mitgekickt. Mhm. Dann danach sage ich noch ein bisschen irgendwas zu der Folge oder so. Wir haben ja auch ganz viele Regeln. Wer Plugin-Technik oder Probleme hat, bitte bei mir melden. Wie viel Fleisch hast du? Bei Glider. Ah, okay, Wie viel, bei wie viele, wie viele, wie viel Fleisch hast du? Ähm, drei ähm, von diesem Hammelfleisch. Ich hab's das, also ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, aber auf jeden Fall, dass, äh, yep. ich habe es ja warum genommen mit W, denn damit man das unterscheiden kann, weil ich wurde oft gefragt, Hey Mike, ist das jetzt das Echte? Dann sage ich immer, nee, ja. ist es ist nicht, es das heißt nur auch warum Ja. Und irgendwie finde ich es blöd, das blöd, ist auch warum weiß deshalb, ich habe schon an andere Leute gefragt, manche machen nennen es auch, so wie ich, also jetzt mit W, warum ja cool. Oh mein Gott, ist jemand gestorben. Jetzt hast du alles. Dark Knight King, der einen Kill gemacht hat, wurde von Cubics Returns gekillt. Oh, sorry, Bro. Okay, dass man sorry, Bro schreibt, das finde ich okay. Wieso gibt es mir eine Schaufel? Das, das ist, ist äh, nicht Schaukel, sondern Schaufel, sondern Schaukel. Ähm ich laber zu viel. Sand, den Sand und allem, damit <lacht> wir das wirklich kraten. Mike Bau Bäume für Äpfel ab. Äpfel sind sowas von wichtig. Ja, ja, ja, wichtig, wichtig. Wir haben mit Zuckerrohr, das ist das allerwichtigste von ganzen Spiel. Ja. Das ist geil. Hauptsache, ich sagte dir, ja, wir brauchen ein Zuckerrohr. Ich schaue mich um, ich sehe Sand. Hoffte, dass da was ist, aber ich habe mir eigentlich nicht geglaubt. Merkt ihr, wo du die Bäume abgebaut Leon. hast? Ich würde mal ja. nach oben gucken. Es wird langsam nachts. Echt schon. Ja. Fuck, okay. Wir sollen... Soll oh irgendwo Gott. Irgendwo wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen oh, meine, ab. Oh mein, tut mir voll leid. Ja, irgendwie schon. Ne, tut mir irgendwie auch leid. Okay, ich habe jetzt genug Fleisch. Komm, wir hauen ab. Ja, komm, wir hauen ab. Wir, wir wollen uns irgendwo runter. Nein, wir gehen hier in die Richtung. Also ich ich baue die Setzlinge ab, damit die nicht wissen, dass wir hier waren. Okay, warte, ich komm. Irgendwo hin, wo die uns nicht erkennen. Hier sind... Die die wir nicht. Da geh weg da, geh weg da. Wieso, was ist da unten? Ein Skelett. Okay, geil, dass wir... Oh, ich seh hier nix, ne? Ich, ich hab auch keine nicht. Fackel. Ja, aber ich hast du Kohle ich oder will. so. Holzkohle, irgendwas. Guck mal grad nach... Ich guck grad nach... Aber hier, ich sehe hier gerade nichts. Ich warte hier oben. Ich warte hier oben. Ich seh Sneaky. Lebe warte, Kraft warte, weiter weiter, so. weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter. Ist Es spawnen schon Mobs. Hier, hier, hier, hier. Hier rein, hier rein, hier rein. Bist du gut? Mob? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh fuck, oh Gott, oh Gott, nee. Lebi Koff, ich selber verlassen. Schaust du? Hä? Hä? Internet, Alles oh, nice. Kann ich wieder rauf? Nee. Die received swing level ist lange than maximum allowed. Was heißt das? Keine Ahnung. Sollen wir noch keine 15 Minuten. Oder? Nein, nämlich mich. Die gehen alle raus, hä? Was ist denn los? Doch. So Leute, guten Morgen. Wir sind jetzt am nächsten Tag angelangt. <lacht> ja, der Bug ja, hat ein so gedauert. Wir gehen jetzt auf den Server drauf. Boom. Ich geh rauf. Wo starte ich? Jetzt sterbe ich sofort. werden Anmelden. Oh, ich bin drauf. Ist ein Creeper? Nee, wir am Tag. Okay, okay. Ah, lol. 3, 2, Minecraft kann eine Rückmeldung. Nice. Ach, Leon, komm. Gut. Schnell. Ja, geil. Okay, bin drauf. Bei mir lag es gerade ziemlich hart, dafür entschuldige ich mich. Okay, nice. Das Team... Ähm, ich glaube, da ist eine aktive... Ähm, aktive... Wie heißen die? Äh, ich muss kurz warten. Warte, ich guck mal eben äh, nach, wie die heißen. Ähm, aktive ich Spritzer Spritze. heißen die. Hilfe! Ja, was? Es liegt bei mir. Kann gar nicht sein. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt ein paar Minuten ich auf. Ja, ich hab keinen Fall. Komm, ich hab keinen Fackel. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt ein paar Minuten auf. Ich hab wieder lag. Ach Leon, lass oh. mich nochmal ausreden. Wir nehmen ein paar Minuten auf und danach ähm, machen wir ein bisschen offscreen was. Ich töte mal hier ein paar Tiere. Melag das gerade so richtig hart, ne? Ich glaube Hast du auch? Oh Gott, okay. au. Au. Ja, wo bist du? Hast du ein paar Fackeln für mich? Nee, deshalb habe ich dich ja vorhin gefragt, also gestern. Ähm, Hast du die äh, Fackeln ob... oder so? Schau mal, dass ich hier irgendwas finde. Warte, wann sind wir gejoint? Okay, wie ich nehme, bis ich mache die Aufnahme jetzt bis 23 Uhr. Ist das, ist das Kohle? Nee. Da ist Snacks. Bei mir geht's jetzt. Äh, komm, hier ist nix. Nee, okay. Ja. Wir können uns doch nicht schlagen. Nee, ist ja das Gute. Oh Gott, wieder Slacks. Warte mal, Junge, bleib mal ganz kurz stehen, bleib mal ganz kurz stehen. Bleib mal ganz kurz stehen, okay? Ah. Ich glaube ich habe sich gerade irgendwas gecutet. Egal, auf jeden Fall läuft jetzt. Oh Gott, Leon, nee, es ist hässlich so, es oh, ist groß. Oh, hieß eine Schlucht. Oder. Nein, der kennt die Schlucht, aber. Ist ein Geheimgang mit Sand. Warte. Was ist denn da los? Ich guck mal, ob ich das so Leute, es sollte jetzt wieder alles laufen. Leon ist gerade nach unten gegangen. Also wir haben nichts verpasst. Er ist gerade nach unten gegangen. Wir haben auch noch die ganze Zeit hier im Chat. Wir haben auch noch oh, ich gekickt. Ich hab ein bisschen Sand weggenommen. Hoch, ne? das ist ja, wir müssen jetzt irgendwo hin, wir müssen uns irgendwo einbauen. Oh, scheiße, ich habe das falsche Tetra-Pack Deshalb sieht grau aus. Oh Leon, beeil dich lieber, sonst kriegst du noch so einen fern, halt ja? Geht. Sonst geh ich dich petzen. Aber das ist. Pst, Leute, sag dir bitte nicht den Owner, okay? Sonst kriegen wir einen Strike. Okay, wollen wir nicht, okay? Danke. Ja, das hat jetzt niemand gehört, okay? Ja. okay. Und die gehen wieder drauf. Wir machen jetzt gerade ihre dritten Runde. Ja. Warum 4? Wieso heißt es war 4? <lacht> ja. also, so? Ja, mein Hatchpack liegt gerade. So. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mal in die Richtung hier. Ich würde sagen, du lässt erstmal mein Hatchpack laden. Ja, Leon, wir können nicht ewig warten. So. Zuschauer wollen auch was sehen. Ja, jetzt ist wieder alles. Yeah, ja, super. Das ist so das Tolle, oder? Sie sagen, jetzt suchen immer noch eine Höhle. Und aus ein Esel. Übrigens, Pferde darf man nicht reiten, OP-Äpfel sind auch nicht erlaubt und werfbare Tränke sind auch nicht erlaubt. Alter. Oh! gesagt. nee, nee, bleib stehen, wo bist ist. du, wo bist du? Hier, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts. <lacht> du sagst rechts, ich drehe mich nach links. Oh. Ui! Mike. Wir sind wahren Sciolo-Projekte. <lacht> Was? Ich baue die Kohle hier ab, dann haben wir Fackeln. Ich hab Eisen! Wow, Leon, ein Block Kohle! Boah, viel! Naja, äh, wenigstens habe ich Fackeln. Das ist auch Ah, Eisen, nice. Schmier. Craft hat auch Eisen. Daumen, daumen ist Kohle. Ich nehme ganz ich viel Kohle mit, weil Kohle kann man nie genug haben. sneak Sneaken, oder? sneak oh, nicht? Die sind alle sehr weit weg. Lavasee. Oh mein ja. Gott, geil. Also, Leon, ich würde gleich mal sagen, wir gehen aufs Gymbüste farmen. Damit Nein. die Folge nicht zu lang wird. Doch, doch. Was? sonst wird die Folge noch irgendwie so fast 30 Minuten. Das habe ich keinen Bock. Das schaut sich niemand an. Äh also ja, Leute, nur, dass ihr es wisst. Mike, hier nicht hin, da ist ein Lavasee. Da haben sie ja, extra ja. einen Erdung und den Kabelskunden gebracht. Da werden ich und Leon dann ein bisschen privat fahren. Hier ist nichts, du hast noch 10 Minuten. Beziehungsweise jetzt noch ein paar Minuten. Bei mir wird das nicht angezeigt, weil ich etwas später gedrängt bin als du. Ja, ja komm jetzt gleich bei dir. Komm, weiter, weiter. Ja, hier, du hast noch 10 Minuten übrig. Frage 8 World Saved. Dankeschön. Ich würde sagen, wir fahren nicht in den letzten Minuten, sondern wir, wir, wir braten dann die ganzen Sachen. Ja, ja, wenn wir was haben. Ja, Lappycraft. Ja, nee, nee. Was? Ich habe jetzt schon kein Bock mehr. <lacht> hey. Wir haben... Lass hier weg. Komm. Wir rennen weiter, komm. Warte, wie ist das? Ups, <lacht> Ups. <lacht> Leon. Ach so. Das ist... <lacht> ich dachte gerade, das wäre ein Team. Kommst du? Das war nur... Nee, hä, was meinst du jetzt gerade? Das ist echt nur... Gehen. Ja, ne? wirklich. Nein, Nein, das ist nicht echt. Doch. Ist das nicht echt? Nein, das hätte er ja nicht Ups geschrieben. Sicher? <lacht> hier waren eben zwei Skelette. Skelette. Leon. Scheinen beide weg zu sein. Also wie gesagt, oh, nee. ich entschuldige mich fürs Lägen. Das ist fürs Rucken vom für Video. Oh, okay, Mike, hier ist eine riesige Höhle. Okay, die erkunden wir dann gleich mal, oder? Okay, die Höhle holen wir gleich. Das nervt so. Das ist wahrscheinlich ungenießbar für euch, Leute. Oh, so. Pass auf, Mike. Einmal sterben, ne? Einmal lägen, Leon, ne? Ein ah, Ofen. Wir warte, warte, essen warte, ähm, Was sollen wir rein tun? Was sollen wir rein tun? Ich habe kein Essen mehr. Ja, da, da ist Essen, warte. Ich habe hier noch ein bisschen Kohle. Oder lass nein, nein, lass doch was Kohleblöcke machen. Das ist einfacher. Das war schon das Spart. Ja, wie viel Kohle hast du noch übrig? Ich habe vier Kohleblöcke, die tue ich da rein. Was hast du hier? Zwei nochmal hier. Hier, Leon, kann ich das Essen einfach so, das rohe Kaninchen? Das ist nur nein. Ein Stück? Nein. Eins ist es nur Ist mir egal. Ist mir egal. Oh mein Gott, ich habe hier noch richtig viel hier bei. Ich habe ein Ei. Ich schmeiß es mal auf dich Leon. Nein, warte, hier rein. Ich warte, da rein. Warte, ich gehe da eben raus. Soll ich? Ja. Pum! Oh. Hm. Ich meine Sand wieder. Ja, nee. Oh, ich habe ein Skelett. Pass auf. Ich weiß, sie wahrnehmen welche. Gut, dann also würde ich sagen, machen wir hier einen Nein. Cut. Wir spielen äh, privat noch, Also wir spielen jetzt im Ost, gehen die Runde hier noch vorbei. Ich habe das alles schon abgesprochen mit den Supportern und so, also falls irgendwelche Probleme sind da einfach, ja. Wie Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, links ist dann die nächste Folge, wenn ich schon online ist. Rechts ist die Playlist und oben könnt ihr gerne ein Abo lassen und die Glocke natürlich, damit ihr keine Folge verpasst. Haut rein, also und tschüss!